Hallo an allen auch meinerseits. Ich freue mich sehr ihr in Berlin wieder mal zu sein und mit dir auch ein paar, ein paar nette so Gespräche führen können über eure Arbeit. Also ähm, die NGG kannst du uns ein bisschen so erklären, welche Branche ihr so, in welcher Branche ihr so aktiv seid, welche ist eure Arbeit da, auch ein bisschen die tägliche Arbeit. Genau, mache ich, mach ich gerne. Ähm, ich hoffe, ihr könnt mich alle gut verstehen. Erstmal danke nochmal für die Einladung. Ich äh, bin sehr gerne zu euch äh, gekommen. Wir sind als äh, NGG eine der acht Mitgliedsgewerkschaften des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Ähm, nicht so groß wie die IG Metall, deshalb auch wahrscheinlich immer nicht so bekannt wie die IG Metall. <lacht> ähm, und wir vertreten äh, Nahrung, Genuss und Gaststätten. Dafür stehen die drei Buchstaben in unserem Kürzel. Und das bedeutet äh, ganz konkret, Nahrung hat alles, äh, was quasi die Ernährungsindustrie äh, umfasst. Das bedeutet also von der Mühle über die Bäckerei oder die Brotfabrik bis natürlich auch zu großen Konzernen wie Nestle, wie Coca-Cola ähm, oder Unilever beispielsweise. Also die Produkte, die er tatsächlich auch tagtäglich im Zweifel im Supermarkt findet. Der Genussbereich ähm, ist der Bereich äh, beispielsweise die Brauereien in Deutschland, beispielsweise auch die Tabakverarbeitende Industrie in Deutschland. Und dann gibt es noch den dritten Bereich, das ist äh, dies, das Gastgewerbe, die Gaststätten. Da fassen wir alles drunter, was Restaurants äh, sind, was jetzt auch Lieferdienste angeht und natürlich große Hotels, also größere und kleinere Hotels. Und ähm, genau das ist so mal die... Aufzählung all der Betriebe, um die wir uns eigentlich kümmern. Ähm, ich bin der Bundesjugendsekretär, das heißt also, ich habe einen Großteil meiner Arbeit, die ich damit verbringe, tatsächlich konzeptionell zu überlegen, wie können wir dort Kolleginnen und Kollegen organisieren, wie können wir neue Kolleginnen und Kollegen finden und äh, wie gehen wir auch in äh, bestimmte oder mit bestimmten Problemen halt um. So und dann gibt es äh, die Kolleginnen und Kollegen vor Ort, die quasi die Kernerarbeit machen die tatsächlich in den Betrieben dann präsent sind und dort äh, Mitgliederwerbung machen, die in die Berufsschulen gehen, auch die Leute darüber aufklären, welche Rechte haben sie in der Ausbildung. Das ist dann ähm, der Job entweder derjenigen, die da vor Ort für die NGG arbeiten. Also wenn ich das auch richtig verstehe, äh, ihr arbeitet in so eine Branche, wo sehr große Unternehmen, also transnationale Konzerne, äh, da drin sind, aber auch sehr kleine Unternehmer, ne? also bei den Gaststätte glaube ich, die sind auch so fast auch so Familienunternehmer. Äh, wie sieht dann die Organisierung von von also auf gewerkschaftliche Ebene in diese zwei, sagen mal, relativ so unterschiedliche so Formen der der, der, der der Unternehmen? Genau, also du hast, du hast einen wichtigen Punkt schon angesprochen. Ähm, wir haben in unserem Organisationsbereich eben unglaublich große Unternehmen, aber auch sehr, sehr mittelständisch geprägte oder kleine, äh, kleinteilige Unternehmen. Und für uns als Gewerkschaften ähm, gibt es quasi zwei zentrale Hebel. Das eine sind Betriebsräte, die wir in den Unternehmen haben, und das andere sind Tarifverträge, die wir abschließen. Das sind die beiden wesentlichen Hebel, über die wir versuchen können, die ähm, die Interessen der Beschäftigten zu vertreten und die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Und gerade in den großen Unternehmen, wo wir gut organisiert sind, haben wir natürlich die Betriebsräte, sie sind auch fit, das heißt also sie können dort ähm, über ihre Mitwirkungsrechte, die sie in Deutschland ja haben, ähm, tatsächlich viel auch regulieren und wir haben eben die Bereiche, die, die sehr von sehr, also eine sehr kleinteilige Struktur haben, da ist es eben häufig so, dass uns genau diese Mittel halt fehlen. Also wo wir, ähm, wo wir ähm, versuchen müssen, irgendwie mehr Kolleginnen und Kollegen zu finden, um auch zum Beispiel erfolgreiche ähm, Betriebsratsgründungen durchzusetzen, um Tarifverträge durchzusetzen. Da ähm, sieht's halt, also ist die Arbeit irgendwie viel kleinteiliger und sehr stark davon geprägt, dass wir mit einem bestimmten Thema in ein Unternehmen gehen oder versuchen entweder die Kolleginnen und Kollegen in einem Betrieb mit einem bestimmten Thema halt zu unterstützen? Du hast von so bestimmte so Themen gesprochen und ich glaube die verbinden sich auch so mit so spezifische so Kämpfe, die ihr wahrscheinlich gerade auch jetzt so führt. Kannst du uns ein paar Beispiele davon nennen? Ja, es gibt ganz, ganz viele Beispiele, die unterscheiden sich tatsächlich auch äh, zwischen, den, zwischen den Branchen. Also ähm, etwas, was jetzt sehr stark auch ähm, diskutiert wird oder auch in der, in der Öffentlichkeit diskutiert wird, ist das Thema Arbeitszeit. Ähm, da gibt es natürlich in den Hotel- und äh, Gaststätten oder in der Hotel- und Gaststättenbranche einen sehr großen Leidensdruck, sage ich jetzt mal, weil da irgendwie viele Kolleginnen und Kollegen sind, die dann irgendwie 13-Stunden-Schichten machen müssen ähm, und die natürlich sehr, sehr große Angst haben vor dieser Flexibilisierung und Ausweitung des Arbeitszeitgesetzes. Ähm, und das ist für die halt ein riesiges Thema. So. Und dann haben wir aber in den Industriebereichen ähm, häufig so Themen von ähm, Neubau eines Standortes und damit verbunden halt Digitalisierung, Rationalisierung. Also wir haben jetzt ganz konkret zum Beispiel, wir sitzen ja mit der Hauptverwaltung gegenüber von der Holstenbrauerei in Hamburg. Das ist ein Standort, der wird jetzt geschlossen und wird verlagert äh, vor die Tore von Hamburg und wird natürlich neu aufgebaut. Damit sieht die Brauerei ganz anders aus. Wir brauchen da, ähm, oder da werden wahrscheinlich irgendwie dann auch weniger Kolleginnen und Kollegen noch arbeiten können. Und da sind wir zum Beispiel in so einem Kampf, äh, dass wir versuchen, diesen, diesen Umzug dieser Brauerei halt so sozialverträglich wie möglich zu gestalten. Da gibt es Möglichkeiten eines Sozialplans, Abfindungen. Ähm, aber das sind eben Sachen, die muss man dann auch gegen den Arbeitgeber erkämpfen. Und da gibt es schon seit Wochen Streiks und Verhandlungsrunden. Und äh, ich habe jetzt vorhin gelesen, dass man sich äh, in, in dieser Brauerei überwiegend äh, in der Urabstimmung für den Streik ausgesprochen hat und da weiter kämpferisch unterwegs sein will und eben versuchen will, den Arbeitgeber massiv unter Druck zu setzen, dass eben diese Standortverlagerung so äh, sozialverträglich wie möglich ablaufen kann. Ähm also, die NGG, also wenigstens ist ein bisschen mein Gefühl, äh, hat sich von ein so ist in den neuen Zeiten wirklich so eine kämpferische äh, Gewerkschaft geworden in der letzten Zeit. Ich, hab, ich kenne so alte Ge äh, Funktionäre, die mir immer gesagt haben, äh, wir erkennen, äh, wie die NGG ist, heutzutage fast nicht mehr. Und du arbeitest mit äh, Jugendlichen. Ne? Äh, ähm, also die in der Gewerkschaften. Kannst du uns ein bisschen so erzählen von Ihnen, wie diese, diese Veränderung äh, sich dargestellt hat und auch vielleicht äh, ein paar Gründe dafür? Also was, ähm, was tatsächlich insofern interessant ist, ist ähm, für, für unseren Organisationsbereich, wir haben glaube ich äh, jede Woche irgendwo in Deutschland vor irgendeinem Betrieb irgendeinen Warnstreik. Also eigentlich sind wir ständig äh, an verschiedenen Stellen am Streiken und das fällt halt dadurch, dass es eher so kleinere, regionalere äh, Aktionen sind, meistens nicht so ins Gewicht, als wenn so eine IG Metall, so eine Metalltarifvertragsrunde hat und dann ähm, auch hunderttausende Beschäftigte mobilisieren kann und dann abends in der, in der Tagesschau ist. So, das ist bei uns eben nicht so, weil, weil wir viel kleiner und viel regionaler dort agieren. Für den Bereich, den, den ich jetzt äh, verantworte, also für die junge NGG, muss man sagen, Großteil unserer Arbeit besteht natürlich daraus, ähm, an die Berufsschulen zu gehen und überhaupt mit jüngeren Menschen ins Gespräch darüber zu kommen, ähm, dass es einen Interessengegensatz gibt, dass der Arbeitgeber nicht äh, einfach nur aus Nettigkeiten Gehalt zahlt, sondern dass äh, man selber irgendwie für ein Gehalt und Arbeitsbedingungen kämpfen kann. Und da stellen wir schon fest, dass das in den letzten Jahren ähm, auch anspruchsvoller geworden ist, dass man sich viel mehr reinhängen muss, um das jungen Leuten tatsächlich auch äh, zu vermitteln. Wir sehen da, dass ähm, viele Leute natürlich ohne oder mit wenig gesellschaftspolitischer Bildung dann aus der Schule gehen, häufig zum ersten Mal von Gewerkschaften hören und dass wir ähm, auch sehr lange brauchen, um, um die Leute dann wirklich für uns zu werben. Und das ist, äh, glaube ich, etwas, wo, wo glaube ich, nicht nur Gewerkschaften zusammen äh, besser werden müssen, sondern auch, wo man gesamtgesellschaftlich als Linke ähm, sich überlegen muss, ähm, wie kriegen wir es hin, dass wir tatsächlich junge Menschen politisieren und wie kriegen wir es hin, dass junge Menschen ähm, auch ihre Arbeitsbedingungen hinterfragen und tatsächlich auch selber sagen, wir wollen dafür kämpfen, weil nur dann werden wir es schaffen, tatsächlich auch an den Arbeits- und Ausbildungsbedingungen was zu verändern. Du hast angesprochen, dass es gibt auch äh, andere Akteure, die irgendwie nah an diese Aufgabe von euch sind. Äh, habt ihr so Kooperationen äh, oder allgemein so? Arbeitet ihr auch mit anderen zusammen in diese Richtung? Also wir sind natürlich immer ähm, auch auf Unterstützung irgendwie in der Öffentlichkeit angewiesen. Wenn wir jetzt ähm, einen Streik haben, dann freuen wir uns natürlich immer auch über Solidarität. Ähm, und auch die Kolleginnen und Kollegen, die da dann vor dem, vor dem Werkstor in, in Hamburg-Altona stehen, freuen sich natürlich äh, über Leute, die vorbeikommen, die mitstreiken, über Solidarität. Und ähm, das ist etwas, wo wir uns natürlich wünschen, wenn das irgendwie noch stärker wird, wenn dann noch mehr Organisationen ähm, vielleicht uns in solchen Streikbewegungen unterstützen, wäre das, äh, wär das super. Ja, also ähm Zusammen mit euch arbeitet auch so die Rosa luxemburg stiftung Wir haben ein, ein, ein Projekt zusammen, das geht um die internationale Solidarität der Arbeiterinnen bei Coca-Cola, also ein riesengroßer Konzern, einer der so fast äh, Symbole der Globalisierung. Ne? Ähm, und ich erinnere mich, als bei euch in der Nähe von Frankfurt ein Warnstreich gab, ähm, haben wir Kolleginnen aus Madrid zu einem Streik gebracht, um genau diese internationale, internationale Solidarität zu zeigen, wirklich auch so praktisch. Äh, und meine Frage wäre, gibt es auch in andere große Betriebe so die Anstrebung, in derselbe Richtung zu gehen, oder gibt es auch schon, schon Netzwerke, in denen ihr so dasselbe Arbeit macht? Also es gibt es gibt häufig auch äh, so europäische Netzwerke, es gibt ja auch europäische Betriebsräte, die haben an vielen Stellen leider noch nicht die Rechte, die ähm, die nationale Betriebsräte haben. Das ist auf jeden Fall was, ähm, wo wir uns wünschen würden, dass das, äh, dass das auch anders wird und wir dort auch quasi standortübergreifend und dann länderübergreifend, auch eine Möglichkeit haben, ähm, auf so Unternehmenspolitik Einfluss zu nehmen und solange wir das noch nicht haben, sind genau solche Sachen, wie du sie beschreibst, so äh, europäische Solidarität unglaublich wichtig und die finden sich in anderen Bereichen auch, so wenn man sich jetzt zum Beispiel die Lieferdienste anschaut, ähm, da werden wir jetzt in Köln den nächsten Riders' Day haben für, für die Leute, die in Deutschland für, für Lieferdienste fahren, aber da gibt es auch Kontakte nach Großbritannien, nach äh, Wien und da gibt es auch Bestrebungen, das tatsächlich auf europäischer Ebene nochmal äh, mit so einem Netzwerktreffen zu machen und das gibt es äh, tatsächlich in vielen Bereichen, solche Netzwerke. Aber letztlich muss man eben sagen, ähm, auch wenn diese Netzwerke gut und wichtig sind, wir brauchen eigentlich auch auf europäischer Ebene die Rechte für die Betriebsräte, um tatsächlich auch in den Unternehmen was verändern zu können. Also, um ein bisschen diese so internationale äh, Felde zu bleiben, in, in eurer Branche sind auch viele äh, Migrantinnen äh, beschäftigt, äh, wie sieht es äh, in der gewissen, so in der Branche aus, welche sind die Branchen, in denen am meisten so die Migranten, äh, Migrantinnen äh, arbeiten und welche Formen der Organisierung da so möglich sind, weil wir wissen, dass nicht immer so einfach ist. Also, wir haben grundsätzlich haben wir immer einen Vorteil, ähm, wenn wir die Leute in der Berufsschule antreffen. Also, wenn wir in der Berufsschule tatsächlich mit Auszubildenden arbeiten können, die organisieren können, dann merkt man, ähm, wenn die im Betrieb bleiben, haben wir da eine Basis, mit der wir arbeiten können. Ähm, und jetzt gibt es eben Branchen, ähm, die häufig auch ähm, migrantische Arbeiterinnen und Arbeiter haben, ähm, die aber vor allem auch äh, Aushilfen beschäftigen, also wo es eigentlich auch gar keine äh, Ausbildung mehr so richtig gibt. So, das ist zum Beispiel das, ähm, die, ähm, die Fleischbranche bei uns, die sehr stark von so einem Trend äh, geprägt ist und da sehen wir einfach, uns fehlt so ein bisschen der Anknüpfungspunkt an, an die Leute. So, da ist zum einen die Sprachbarriere. Teilweise müssen wir ähm, mit Materialien arbeiten, die viele Sprachen bedienen müssen, um, um unsere Informationen rüberzubringen. Ähm, wir haben teilweise die Situation, dass da natürlich auch eine hohe Fluktuation herrscht. Sprich, ähm, Leute kommen eben auch immer wieder nach. Da gibt es eine hohe Jobrotation. Das heißt also, man fängt häufig wieder von vorne an, ähm, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und, und sie tatsächlich aufzuklären. Ähm, und das sind eben auch Bereiche, wo, wo tatsächlich Arbeit ähm, abgewertet wird, weil es eben nur Aushilfsjobs sind, weil es äh, Jobs sind, die, die man irgendwie nebenbei macht und wo keine richtige Facharbeit und keine richtige Ausbildung mehr dahinter steht. Und das macht es uns wahnsinnig schwer, der Anknüpfungspunkte zu finden für die tatsächliche Arbeit. Und ähm, das ist auch der Grund, warum wir da häufig ähm, auch Probleme haben, die Leute tatsächlich zu organisieren. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, ist so die die Berufsschule sind ein so wichtiger so äh, Punkt oder es ist ein wichtiger Moment, um Leute zu, zu gewinnen und um zu organisieren. Und durch die Flexibilisierung und die Prekarisierung der Arbeit wird diese Strategie so geschwächt. Und man sieht das besonders in in, in der Arbeit mit äh, Migranten. Ähm, für mich dann stellt sich die Frage, ist das so eine Form von die Avantgarde, also das ist die Zukunft, die auch den meisten Teil der Bevölkerung dann so erwartet oder wie sieht das dieser diese, diese Trend, wie, wie, wie ist eure Einschätzung? Also wir machen uns äh, um, um ein paar Branchen halt vor allem Sorgen, weil wir sehen, dass, ähm, wie ich das schon gesagt habe, äh, in bestimmten Branchen wird tatsächlich kein Facharbeiterprinzip mehr hochgehalten. Also in bestimmten Branchen ähm, haben wir das Problem, dass ein Großteil der Arbeit ähm, durch flexiblere Arbeitsmodelle, Aushilfen und so weiter ähm, abgedeckt wird. Man kann das äh, Hotel- und Gaststättenbranche kann man das auch sehen. Ähm, da geht die Zahl der Auszubildenden kontinuierlich zurück, äh, gleichzeitig gibt es äh, ein ähnliches Niveau an jungen Beschäftigten wie vor zehn Jahren. Das heißt also, dieses äh, Delta, was da entsteht, wird aufgefangen durch Aushilfen, durch Leute, die das neben dem Studium machen, durch Leute, die äh, das vielleicht auch neben der Schule machen, als Nebenjob. Und ähm, das sind eben Leute, die gar nicht mit, mit dem Verbleib in der Branche so planen, also die Teilweise planen sie nicht, in dieser Branche zu bleiben ähm, und damit ist es für uns wahnsinnig schwer, sie anzusprechen, weil sie sagen, irgendwie, okay, ich mache das jetzt, das ist ein Nebenverdienst, aber eigentlich studiere ich auch schon oder eigentlich will ich was ganz anderes machen ähm, und mir reicht das, was jetzt irgendwie bei dem Job irgendwie bei rumkommt. Und dann gehe ich halt in eine andere Branche, wenn es mir hier nicht mehr gefällt oder wenn ich eigentlich mein Studium abgeschlossen habe und so weiter und wir sehen halt, dass das uns irgendwie große Probleme macht, weil wir die Leute nicht mehr in der Berufsschule antreffen, dort nicht mehr für gewerkschaftliche Zusammenhänge interessieren und begeistern können und weil wir natürlich auch das Problem haben, dass Leute sagen, ja gut, wenn die Arbeitsbedingungen so schlecht sind, dann suche ich mir halt irgendwo anders einen Aushilfsjob. Also die Bereitschaft, dann tatsächlich auch selber aktiv dafür zu werden, um Beschäftigungsbedingungen zu verändern, die ist natürlich bei, bei Leuten, die das nur als Aushilfsjob oder als Nebenjob machen, viel, viel schwieriger. Und ähm, das sind eben so Entwicklungen, die uns Sorgen bereiten und die aber auch gesamtgesellschaftlich gesehen ein Problem sind, weil wir im Extremfall dann die Situation haben, dass Leute ihr ganzes Leben lang nur einen Ausliffsjob machen, weil sie nie eine Ausbildung abgeschlossen haben, weil sie deshalb schlechtere Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben, mit allen Konsequenzen, die es auch hat für spätere Rentenzahlung, soziale Absicherung und so weiter. Und ich würde mir wünschen, dass wir tatsächlich in, in, in allen Branchen auch wieder ein Bewusstsein für Facharbeit haben, ein Bewusstsein für Menschen, die das gelernt haben. Und ähm, ich glaube, bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Aber das wäre einer der zentralen Punkte, die, die ich mir wünschen würde für die Zukunft. Und äh, als du uns das erzählt hast, habe ich mich gefragt, äh, in, zum Beispiel in, in andere europäische Länder, so besonders in, in Südeuropa wie so Spanien und Italien oder, oder Griechenland. Diese Form von, von Prekarisierung der Arbeit hat angefangen, würde ich sagen, ein bisschen früher. Und es gab genauso diese Mechanismen. Also viele Leute dachten, okay, durch den Studium werde ich dann diese, diese Branche so äh, äh, relativ schnell dann so verlassen. Und dann, besonders nach 2008, war doch nicht so. Äh, Gibt es in Deutschland auch so eine Entwicklung oder, oder ist es noch diese Mobilität äh, sicher sozusagen für die Leute? Nee, also die, die Entwicklung gibt es in Deutschland auch. Wenn man sich mal anschaut, äh, wie viele Menschen eines Altersjahrgangs beginnen ein Studium und wie viele Menschen beginnen eine duale Berufsausbildung, wie es ja bei uns das äh, Modell ist, dann sehen wir, dass sich äh, vor ich glaube 2007 oder 2006, hatten wir erstmals mehr Studienanfänger als Anfänger in der dualen Berufsausbildung. Und das hat schon natürlich auch was mit einem mit gesellschaftlichen Trend zu tun, der eben dahin geht, lieber studieren zu gehen und sich damit irgendwie vermeintlich Karriereperspektiven zu eröffnen. Äh, und da wird dann halt die duale Berufsausbildung, wird dann so ein bisschen daneben liegen gelassen. Ähm, auch weil sicherlich ähm, in vielen Bereichen die Ausbildung einfach äh, zu schlecht ist. Das muss man auch dazu sagen. Wir haben auch Bereiche, wo, wo wir sagen, ich kann jeden verstehen, der dort nicht anfangen möchte, seine Ausbildung zu beginnen, weil wir wissen, dass äh, diese Ausbildung einfach schlecht bezahlt ist, äh, mit vielen Überstunden verbunden ist ähm, und auch eben ähm, tatsächlich kaum Karriereperspektiven eröffnet. Ähm und diesen, diesen Trend muss man, glaube ich, äh, wieder umkehren und muss mehr irgendwie das Bewusstsein schaffen, dass die Leute, die in der Ausbildung sind oder die, die eine Ausbildung absolviert haben, tatsächlich irgendwie Kompetenzen haben. Dass, die, äh, dass man jetzt nicht sagt, du bist erst ein fertiger junger Mensch, wenn du studiert hast, sondern die Leute irgendwie auch ernst zu nehmen nach ihrer Ausbildung und ähm, das nicht als so ein etwas ähm, zu sehen, man ist da irgendwie nicht fertig oder man ist unterqualifiziert oder so, das stimmt in vielen, vielen Bereichen gar nicht. Wir müssen irgendwie da hinkommen. Äh, zu sagen, das ist der Berufseinstieg, äh, eine Ausbildung vermittelt die notwendigen Qualifikationen, um ein selbstbestimmtes Leben und äh, ein selbstbestimmtes Arbeitsleben und Erwerbsleben zu haben, und das muss nicht jeder studieren gehen. Das fehlt mir so ein bisschen in der Debatte. Also du hast viel uns von diesen so äh, Facharbeiter, so also Leute, die eine Ausbildung brauchen, um diese diese Job zu machen und Gleichzeitig den Trend ist genauso umgekehrt, es geht mehr um Aushilfe. Dann, ich frage mich, ist das so etwas, das irgendwie in einer Form so geplant wurde von, sagen wir von Arbeitgeberseite, nämlich durch Mechanisierung oder so, es wird viel von Digitalisierung heute so geredet, äh, Industrie 4.0, äh, bewusst organisiert wird, um dann diese Möglichkeiten eine wurde, der Arbeit äh, zu, zu ermöglichen durch eine Ausbildung? Also ich, ich tue mich immer so ein bisschen schwer, mit, äh, mit so, dass das bewusst organisiert ist, ähm, aber natürlich sehen wir einfach den Renditedruck auch bei großen Unternehmen und natürlich ähm, drückt er auf Personalkosten durch und natürlich ähm, steht am Ende des Tages der Wunsch irgendwie möglichst wenig für Arbeit zu bezahlen, und das macht natürlich ganz viel mit meiner Personalstruktur und klar gehe ich dann eher weg von der Facharbeiterkraft und, und stelle mir lieber irgendwie ein paar Aushilfen ein, weil die billiger sind. Also viel dieser Renditedruck großer Unternehmen trägt da irgendwie viel zu bei, dass man Arbeit versucht möglichst billig einzukaufen und wenn ich das möglichst billig einkaufen will, dann fange ich halt als erstes an, Leute ohne formale Qualifikationen einzustellen. Und das ist sicherlich äh, einer der Gründe, warum wir diese Entwicklung sehen. Aber es gibt eben auch so gesellschaftliche Trends, ähm, dass eben viel mehr junge Leute sich heute wünschen, ein Studium abzuschließen oder auch von ihren Eltern äh, gesagt bekommen, mach lieber ein Studium, äh, dann hast du bessere Chancen. Das, da gibt es, glaube ich, mehrere Trends, die sich überlagern und die dazu führen, dass wir die Entwicklung sehen, wie wir sie jetzt auch schon beschrieben haben. Okay. Ähm, ja, also... Für mich dann äh, schließe ich diesen diese, diese, diese Trend zusammen mit äh, dieser Erzählung, die äh, auf europäischer Ebene wenigstens in den letzten Jahren äh, ziemlich stark war. Äh, in Deutschland funktioniert alles gut. Es gibt äh, sehr hohe so, Beschäftigungsrat. Äh, das ist ein Modell für alle anderen in Europa. Das wurde in Frankreich vor einer gewissen Zeit auch tatsächlich so wahrgenommen. Und ich habe so das Gefühl, nach was du mir so erzählt hast, dass eure Branche ist genauso eine von denen, wo die Transformation der Arbeit ziemlich stark war, wo vielleicht mehr Leute beschäftigt werden. Aber welche, ist dann, welche sind dann die Bedingungen? in dem Sie arbeiten, ob diese Erzählung tatsächlich so stimmt oder dass so äh, widerlegt werden sollte? Naja, ich glaube, ähm, also die, die, die Sachen, die wir jetzt gerade schon diskutiert haben, ne? Arbeit gerät unter Druck, äh, es gibt einen Renditedruck, es gibt einen Druck irgendwie ähm, für Arbeit immer weniger zu bezahlen, den gibt es in anderen europäischen Ländern auch, klar. So, ich glaube, wir haben, wir haben zumindest den Vorteil in Deutschland, dass wir da, wo wir starke Betriebsräte haben, da wo wir Tarifverträge haben, können wir dem ein bisschen was entgegensetzen. Ja, das äh, funktioniert eben da, wo wir stark sind. Das funktioniert in bestimmten Bereichen eben auch nicht, weil wir dort nicht stark genug sind, um sowas durchzusetzen. Ähm, aber ich glaube grundsätzlich, es wäre schon auch gut, wenn man auf europäischer Ebene ähm, Mitbestimmungsmodelle, das muss dann nicht immer irgendwie das Deutsche sein, das muss jetzt nicht eins zu eins auf Europa oder auf andere europäische Länder ausgerollt werden. Aber ich glaube schon, dass wir als, als auch gesellschaftliche Linke oder Teil der gesellschaftlichen Linken dafür sorgen müssen, dass in Europa mehr soziale Rechte existieren und dass vor allem mehr Mitbestimmungsrechte in den Unternehmen existieren. Und da kann sicherlich Deutschland ein gutes Beispiel sein, ohne eben zu sagen, dass man 100% alles genauso machen muss. Das ist sehr interessant, äh, ein positives Beispiel. Aber lass mich vielleicht eine Sache ja. noch sagen. Ich meine, ja, trotzdem man äh, diese Rechte hat, heißt das ja nicht, dass irgendwie alles super funktioniert. Ne? Also wir sehen jetzt, es waren Betriebsratswahlen äh, und vielleicht hat es der eine oder andere auch mitbekommen, äh, Nordsee stand da ganz besonders im Fokus, äh, weil sich Nordsee... Ähm, tatsächlich so verhalten hat, dass man versucht hat Betriebsratsgründungen zu verhindern. Also wir sehen ja auch, ähm, dass die Arbeitgeber aktiv versuchen alles auszunutzen, um zu verhindern, dass es Betriebsräte gibt und ähm, das ist natürlich, also du hast, eine Dimension ist irgendwie überhaupt das Recht zu schaffen und dann sehen wir aber, trotzdem wir in Deutschland relativ viele Rechte haben, wir müssen sie halt auch durchsetzen. Wir müssen sie jeden Tag aufs Neue erkämpfen und wir müssen uns auch gegen, äh, gegen die Praktiken der Arbeitgeber wehren, äh, wenn sie uns anfangen, diese Rechte zu beschneiden oder eben mit Tricks versuchen zu verhindern, dass Betriebsräte gewählt werden. So, und das, das wird in na, selbst mit mehr europäischen Rechten wird das eben auch nicht anders sein. Man muss dann eben die äh, Rechte auf europäischer Ebene durchsetzen. Ja, ich finde es gut, dass du das auch mehrere mal so angesprochen hast, diese europäische Dimension, weil äh, es wird auch häufig gesagt, dass äh, besonders vermutlich in, in gewisse Branchen, wo ihr so also aktiv seid, dass die Migration, besonders die inner- in Migration, ein großer Druck auf die Lohne und die, die, die, die, die Arbeitsbedingungen so ist. Also besser gesagt, also durch Migrantinnen, die äh, äh, schlechtere Bedingungen akzeptieren, ist es die allgemeine äh, Lage in Deutschland so also schlechter. Erstens wollte ich dir fragen, ob empirisch ihr sowas äh, bestätigen oder widerlegen könntet. Und ob du da am besten auch so entwickeln kannst, diese Idee, okay, äh, eine gemeinsame europäische Dimension von, von Kämpfen. Also das, das ist in einigen Bereichen ist das äh, natürlich so, dass, ähm, ja jetzt nehmen wir wieder die Fleischbranche, so wir haben einen sehr hohen Anteil von, von migrantischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, ähm, und die kommen natürlich mit, äh, mit der Perspektive, dann irgendwie nach Deutschland Geld zu verdienen, das äh, auch irgendwie nur eine begrenzte Zeit zu machen und danach auch wieder zurückzukehren teilweise in ihre Heimatländer. Und ähm, das gibt natürlich dem Arbeitgeber die Möglichkeit, Arbeitsplätze nochmal anders zu besetzen, als wenn das Fachkräfteangebot eben nicht da wäre. Und ich glaube halt... Ähm, was man gerade, wenn man sich jetzt die politische Situation in Deutschland vor Augen führt, was, was man nicht machen darf, ist, das auf dem Rücken derjenigen auszutragen, die jetzt nach Deutschland kommen und diese Arbeitsplätze einnehmen, also denen die Schuld dafür zu geben. Sondern was wir brauchen, sind eben europäische Lösungen und europäische Mindeststandards, um diesen Migrationsdruck oder diesen Druck auf die Arbeitsverhältnisse tatsächlich abzumildern. Ja. Vielen Dank, ich will auch euch die Möglichkeit geben ein paar Fragen dir ähm, zu stellen und also das Mikrofon ist offen und wenn ihr wollt, kann ich die, eure Frage so wiederholen oder kommt ja so selbst hierher und können wir weiter zusammen diskutieren. Aber vielen Dank erstmal. Sie haben gesagt, die, man müsse die Ausbildungen mehr höher schätzen. Und da würde ich natürlich theoretisch total mitgehen, aber meine Nichte zum Beispiel, die ist Facharbeiterin für die ist Bäckerei Fachverkäuferin. Und das ist halt, die ist auch ein bisschen langsam so. Und ähm, das ist einfach, welcher Backshop möchte, braucht jetzt mal ganz real. Braucht einen Ausgebild, also eine ausgebildete Person, die da irgendwie dieses Boot nachfüllt. Und äh, also das ist zwar gut, wenn die Leute was wissen, also das finde ich immer, aber trotzdem, das ist jetzt für die Perspektive äh, von dieser Arbeit. Ähm, es ist einfach Augenwischerei, würde ich mal sagen. Das sind dann Leute, die haben eine Ausbildung, die, mit der man einfach schlichtweg nichts anfangen kann. Ähm, und insofern ist es auch, äh, denke ich mal, relativ zu sehen, ähm, dieses Schätzen, ne? Und dann ist ja auch noch das Problem jetzt Studium und duales, duale Ausbildung, dass ähm, zum Beispiel die, die, diese ganze duale System ja sehr, so viel schlechter gestellt ist. Also ein Meisterschüler zum Beispiel äh, muss irgendwie zigtausend Euro für diese Meisterschule bezahlen und Kredite aufnehmen, während der Student das alles umsonst kriegt. Also ähm, ja, das... Gut, das war jetzt nicht wirklich eine Frage, aber trotzdem, das müsste aber man das sind, einfach nochmal anders reflektieren. Du, du hast, äh, ich hoffe, ich darf Sie tuzen, ähm, <lacht> du, hast ja, du hast ja irgendwie ähm, zwei ganz wichtige Sachen angesprochen. Ne? Wenn, wenn wir über die Frage von Wertschätzung äh, von, von beruflicher Bildung reden, denn, dann ist es schwer zu erklären, warum wir, also ich bin zur, so politisch interessiert worden, so im ersten Semester, und da ging es um Studiengebühren. Das ist jetzt, glaube ich, irgendwie elf Jahre her oder so, und seit elf Jahren ähm, ist, ist, gibt es eine große gesellschaftliche Auseinandersetzung um irgendwie Bildungsgebühren. Und das, was wir immer diskutieren, ist äh, Studiengebühren oder neuerdings sind es die Kita-Gebühren. Die Tatsache, dass es äh, auch Leute jetzt nicht im dualen System, aber Ausbildungen gibt, wo du Schulgeld bezahlen musst, ne? die Gesundheitsberufe, die Pflegeberufe, wurde, wurde die letzten zehn Jahre, zumindest politisch in der Öffentlichkeit, nicht wirklich diskutiert. Die Tatsache, dass ich für einen Meisterkurs Gebühren bezahlen muss, wurde die letzten zehn Jahre nicht debattiert und mir fehlt bei dieser ganzen Gebührendiskussion eben immer das Beispiel berufliche Bildung und da wird dann eben auch die Abwertung von beruflicher Bildung relativ schnell erfahrbar. Das ist eben ein Baustein, wo ich sagen würde, wenn wir tatsächlich berufliche Bildung und berufliche Qualifizierung wieder mehr anerkennen wollen, dann wäre das eben ein Beispiel, wo man ansetzen müsste, dass man eben dort die Gebührenfrage nicht vergisst. So, sie wird eben bis heute relativ ähm, oder immer noch sehr stark irgendwie vergessen. Der zweite Punkt ist, ähm, du, hast, äh, du hast ja das Beispiel der Bäckerei-Fachverkäuferin angesprochen, die jetzt irgendwie die Brote äh, ins Regal stellt und ähm, ich glaube, also wir müssen uns glaube ich irgendwie so ein bisschen frei davon machen, dass das irgendwie, ähm, ne, das ist jetzt der Zustand und das muss für immer so sein. So, ich glaube, dass man ähm, auch irgendwie viele Arbeitsschritte in so einem Backshop hat die tatsächlich auch von beruflicher Bildung abgedeckt sein müssen. Ne? Das ist halt die Frage, was auch ein Stück weit, was von wir als Konsumenten. Wollen wir jemanden, der jetzt irgendwie uns das Brot über die Theke schiebt und äh, dafür das Geld kassiert, dann ist das jetzt nicht wahnsinnig umfangreich. Aber wenn man sagt, wir wollen als Gesellschaft schon, dass da jemand ist, der auch was von dem Lebensmittel versteht, von seinem Herstellungsprozess. Wir wollen jemanden, der im Zweifel auch mal eine Nachfrage beantworten kann, was ist denn alles drin in dem Brot, ne? Stichwort Allergene, Zusatzstoffe. Wir wollen jemanden, der ähm, auch tatsächlich ähm dort, du hast ja nicht nur Brot in dem Backshop, sondern ganz, ganz viele andere Produkte mittlerweile, dann sieht man auf einmal, das Feld wird doch schon relativ groß und das muss sich irgendwo in Ausbildung widerspiegeln und ich finde, wir müssen uns dafür stark machen, dass da tatsächlich auch sinnstiftende Arbeitsplätze sind, für die man auch eine hohe Qualifikation dann irgendwie braucht, die auch vermittelt wird in der dualen Berufsausbildung und die dann auch entsprechend entlohnt wird. Ich glaube, wir dürfen nicht den Fehler machen, zu sagen, irgendwie, naja, da gibt es Arbeitsplätze, Plätze, äh, eigentlich braucht man für die keine Ausbildung. Ne? Hauptsache, das Brot kostet nicht so viel. Ähm, und, und dann landen wir eben bei genau dieser Diskussion, ja, das kann doch auch jemand machen ohne Ausbildung. Und der wird dann noch schlechter bezahlt. Ich glaube, ne, mit dieser Argumentation kommen wir quasi immer weiter in diese, ähm, in diese Spirale rein, dass dort Arbeit abgewertet wird. Wir müssen da, glaube ich, irgendwie viel selbstbewusster rausgehen und sagen, ähm, wir wollen eigentlich, dass dort Facharbeit stattfindet und wir sind eben auch bereit, das im Zweifel durch höhere Preise zu bezahlen. Ja gut, zugegebenermaßen bei den Ernährungsprodukten ist es immer ein bisschen schwierig mit äh, so der, dem Export und dem Import von außen, weil wir es ja mit verderblichen Produkten zu tun haben. Aber das ist so das ist ein bisschen dieselbe Diskussion, wie wir sie beim Mindestlohn hatten und bei den äh, Friseurinnen und Friseuren. Ja, da, hat man, da hat man dann auch gesagt, irgendwie, naja, aber wenn wir jetzt den Mindestlohn einführen, äh, dann wird irgendwie der Haarschnitt irgendwie in Sachsen-Anhalt irgendwie, kostet dann irgendwie nicht mehr 9,90 Euro, sondern auf einmal irgendwie 19,90 Euro. Das ist natürlich auch eine Frage, was wollen wir als Gesellschaft? Für so eine Dienstleistung ausgeben. Und das kann nicht sein, dass wir irgendwie nur sagen, äh, Hauptsache billig und egal, ob das jemand kann oder gelernt hat oder ähm, davon gut verdient, wir wollen es halt irgendwie nur billig haben. So, es geht schon auch äh, um Qualität und erst wenn wir solche Berufe qualitativ aufwerten ähm, und bereit sind, auch mehr für solche Produkte oder Dienstleistungen zu bezahlen, dann werden wir es schaffen, ähm, dass Leute auch dort von ihrem, ihrem Verdienst leben können und auch ein gutes Gehalt haben. Ja, noch eine Frage. Ja? Ähm, ja, ich kann da ganz gut anschließen, oh, ganz schön laut. Ähm, genau, die Frage ist, die ich nochmal zurückgeben würde, was denkt denn die Gewerkschaft dazu? Ne? Ist es ein reiner Tarifkampf oder geht es nicht auch darum, was produziert wird, was für Rohstoffe dafür benutzt werden, wie die wiederum produziert werden, wie die Betriebe sind? Ne? Die Größe ist es jetzt, klar, wenn wir über einen Bankshop reden, da läuft das natürlich so, wie du es beschrieben hast, aber vielleicht... Stellen wir uns auch eine Gesellschaft vor, in der Bäckerinnen und Bäcker arbeiten und dann sozusagen das vielleicht auch noch selber verkaufen. Weiß ich nicht, gibt sehr verschiedene Haltungen zu. Und wäre es nicht auch, also du hast jetzt sehr oft auf der Tarifebene gesprochen, ne, wäre es nicht auch eine Stärke für die Gewerkschaften, sozusagen Bündnisse dann mit anderen zu schließen, mit den Bäuerinnen und Bauern, mit ähm, sozusagen anderen Lebensmittelhandwerkern, ne, irgendwie ähm, so, ne, also sozusagen, was ist deine Haltung dazu? Das ist immer sehr wieder zurückgegeben zu uns, aber so, ich fände es schön, wenn die Gewerkschaft auch eine gesellschaftliche wäre, nicht nur die Linke. Ähm, definitiv, äh, aber ich glaube, das ist jetzt der Punkt, an dem ich äh, vielleicht auch für ein bisschen Enttäuschung sorgen muss, weil ich glaube, dass ähm, natürlich sind auch Gewerkschaften Teil der gesellschaftlichen Linken, gar keine Frage. Ähm aber natürlich haben wir sind auch eine Mitgliederorganisation, wir tun etwas für unsere Mitglieder. Wir sind ja nicht in dem Sinne eine NGO, die irgendwie ne, was anbietet, was irgendwie jeder in Anspruch nehmen kann. Das Beispiel Rechtsschutz ist zum Beispiel etwas, das wird finanziert aus Mitgliedsbeiträgen und steht dann natürlich nicht jedem zur Verfügung, sondern eben all denjenigen, die Mitglied sind, weil du dann natürlich auch einen Beitrag irgendwie bezahlst, weil wir ansonsten das Angebot nicht aufrechterhalten könnten. insofern ähm, Natürlich sind Gewerkschaften eben Mitgliedsorganisationen, wir sind auch, wir handeln im Interesse unserer Mitglieder und unser schärfstes Schwert sind tatsächlich äh, die Tarifauseinandersetzungen und die Betriebsräte. Und ich glaube, ähm, das unterscheidet uns auch von der NGO. Ne? Ich will damit gar nicht das Engagement von NGOs ähm, in Frage stellen, aber ich glaube, es gibt einfach einen Unterschied zwischen einer Gewerkschaft und einer NGO und ich glaube, ähm, dass man sich keinen Gefallen tut, äh, wenn man das quasi einfach nivelliert, diesen Unterschied. Wo du trotzdem recht hast, ist ähm, die Tatsache, dass wir, glaube ich, auch neben den Arbeitsbedingungen solche Fragen von globalen Wertschöpfungsketten im Blick haben müssen und uns auch vielleicht Stärker als in der Vergangenheit nicht nur irgendwie für die Arbeitsbedingungen in Deutschland interessieren müssen, sondern eben auch die Arbeitsbedingungen von bestimmten äh, Rohstoffen, unter, die unter bestimmten Bedingungen hergestellt werden, vielleicht auch Umweltaspekte, die dort mit reinspielen. Und das ist sicherlich eine Aufgabe von Gewerkschaften, die, ähm, ähm, die stärker werden kann. Ich sage nicht, dass die jetzt nicht stattfindet, sondern die findet schon auch statt. Aber unser Fokus ist eben, äh, sind eben die Arbeits- und Lebensrealitäten von Menschen, die wir, die wir vertreten in den Betrieben oder die bei uns Mitglied sind. Und ähm, da fällt manchmal eben dieser globale Aspekt ähm, ein Stück hinten runter. Das ist so. Ähm, und das kann man sicherlich äh, noch stärken, wobei man eben sagen muss, dass das schon auch... Ähm, das wird schon auch mitgemacht, also es ist nicht so, dass das nicht passiert. Also auch wir gucken natürlich, es gibt ja mittlerweile für viele Rohstoffe auch Fairtrade-Siegel äh, beziehungsweise ähm, Möglichkeiten auch die Wertschöpfungskette irgendwie nachzuverfolgen und natürlich können dann auch Betriebsrätinnen und Betriebsräte ähm, in den Betrieben darauf schauen und sagen, woher beziehen wir unsere Rohstoffe und äh, wir wollen überhaupt mal wissen, wo die herkommen, unter welchen Bedingungen die produziert und hergestellt werden. Ja, ich finde sehr interessant, was du gesagt hast, weil du sagst, es ist klar, wir sind eine Mitgliederorganisation und unsere Arbeit ist in erster Linie, um die Interesse unserer Mitglieder so äh, zu schützen. Und ich frage mich, ist es heute noch möglich, diese Interesse zu schützen, ohne diese große Zusammenhänge und auch sozusagen notwendige Schritte, um seine, äh, sagen wir mal, tiefe und, und, und starke so Änderungen in der, der Gesellschaft möglich. Ist es, gibt's noch diesen Spielraum einfach in der gegebenen Bedingungen einfach nur für die eigenen Mitglieder oder ist das irgendwie so vorbei? Das ist eine total spannende Frage und ich habe da auch, glaube ich, nicht die letztgültige Antwort, äh, nicht die letztgültige Antwort drauf. Ich glaube, das ist eine Sache, die, die man irgendwie zusammen diskutieren muss. Ich glaube, was, was wir sehen, was nicht mehr funktioniert, ist, ähm, dass alle möglichen Gruppierungen der gesellschaftlichen Linken von, für ihr eigenes Interesse irgendwie loslaufen und dass alles unverbunden nebeneinander steht. Insofern, glaube ich, müssen uns schon ähm, die Frage stellen, wo können wir zusammen äh, was erreichen und wo können wir zusammen ähm, dafür sorgen, dass, äh, dass Sachen sich verändern, dass Sachen besser werden. Ähm, aber ich glaube letztlich ähm, in der Welt, in der wir jetzt und hier und heute leben, haben wir die Situation, dass wir vieles an Infrastruktur, was wir aktuell bieten, nicht aufrechterhalten könnten, ähm, wenn es eben nicht Leute gäbe, die von unserer Idee überzeugt sind und die bei uns Mitglied sind und die ja einen äh, nicht ganz unerheblichen Teil ihres Einkommens äh, dafür, dafür geben. Und ähm, ich bin mir nicht sicher, ob, ob, man, ähm, ob man diese Idee eben von heute auf morgen ändern kann, sondern ich glaube für mich, wir sind Stand jetzt irgendwie darauf angewiesen, dass wir eben Leistungen für unsere Mitglieder anbieten können und die im Gegenzug dafür bezahlen. So, man kann darüber diskutieren, ob man sich eine andere Welt irgendwie vorstellen will, in der man irgendwie viel stärker auch zusammen sowas, wie du es beschrieben hast, in den Blick nimmt. Aber ähm, Stand jetzt muss man sagen, wir mit unserer Infrastruktur könnten das nicht, wenn es eben nicht Leute gibt, die bei uns Mitglieder sind. Weil das ist ja äh, unbenommen, dass das eine Aufgabe, Kernaufgabe der Gewerkschaft ist, äh, Tarifauseinandersetzungen. Es mag auch vielleicht mit dem deutschen Tarifrecht zusammenhängen, äh, Streikrecht, dass man sozusagen nur in Tariffragen streiken darf. Aber eine Gewerkschaft könnte ja auch die Frage stellen: Wo wollen wir eigentlich hin? Wie wollen wir arbeiten? In was für Betrieben wollen wir arbeiten? Auch wenn natürlich die bei Holsten arbeiten oder bei Kamps oder was auch immer. Sozusagen die Debatte können wir ja trotzdem starten, ohne dass die Leute dann denken: Ja, jetzt habe ich meinen Rechtsschutz nicht mehr. den würden wir weiter behalten. Also so, und ich glaube, dann würde man auch, diese, auch in der Basis diese Möglichkeiten zu neuen Bündnissen, zu stärkeren Kämpfen letzten Endes aufmachen. Äh, absolut, bin ich, bin ich mit dir äh, völlig einer Meinung. Ähm, der Witz ist, wir tun das ja. Na, und wenn man sich jetzt mal die Debatte um, um Digitalisierung anschaut, die Debatte um äh, Arbeit der Zukunft, ähm, dann ist das ja nicht so, dass das, nicht, dass das nirgendwo diskutiert werden würde, sondern ich glaube es wird überall diskutiert mit einem jeweils eigenen Fokus und alle Diskussionen äh, stehen relativ unverbunden eben nebeneinander. So, wir diskutieren natürlich auch, wie soll die Arbeit der Zukunft aussehen und wir haben da natürlich einen sehr konkreten Betriebsblick irgendwie drauf, was, was passiert dort in unseren Betrieben, wo, wo findet Digitalisierung statt und ähm, das ist dann halt im Zweifel auch eine sehr kleinteilige Diskussion. Ähm, aber ich glaube, ich glaube das, was du, das was du sagst ist völlig richtig, wir müssen irgendwie gucken, dass wir solche großen Themen halt tatsächlich zusammen diskutieren und ähm, da würde ich überhaupt nicht sagen, dass Gewerkschaften da alles richtig machen, natürlich können wir uns viel stärker in solchen Diskussionen auch äh, für, für NGOs öffnen, viel stärker auch für andere Initiativen der Zivilgesellschaft öffnen, um tatsächlich so einen Riesenbereich wie Digitalisierung zu gestalten. Aber wir werden trotzdem nicht umhin kommen, das relativ praktisch und erfahrbar zu machen einfach weil es sich in vielen Bereichen total unterschiedlich äußert. Auch die Debatte, je nachdem in welche Branche du schaust, ist eine ganz andere. Das ist ein Riesenunterschied, ob ich über Digitalisierung äh, in einem Dienstleistungsbereich oder in einem Industriebereich rede. Da gibt es ganz andere Effekte, ganz andere Mechanismen, ganz andere Fragestellungen, die dann auf einmal relevant werden. Also wir brauchen auch diese etwas kleinteiligere Diskussion, weil wir ja auch, versuchen müssen, äh, unseren Mitgliedern ein Stück weit äh, auch Angst vor Digitalisierung zu nehmen, aber auch weil wir versuchen müssen, unseren Mitgliedern ähm, tatsächlich eine ähm, ne positive Vision irgendwie zu bieten oder sie eben vor Gefahren zu schützen. Und das geht, glaube ich, nur auf einer sehr kleinteiligen äh, Diskussionsebene und äh, nicht eben nur dadurch, dass man das sehr, sehr abstrakt halt diskutiert. Noch Frage? Ich weiß auch gar nicht, wie lange wir jetzt schon gemacht haben. <lacht> ja, <lacht> ähm, ja. Wenn noch keine Frage noch gibt, dann würde ich mich erstmal bei dir, Jan, erstlich bedanken und wir werden weiter ja auch so informell äh, ansprechbar sein und. Ich hoffe, dass wir sehen uns dann im Laufe des, des Tages hier und des Abends. Alles klar, danke